Herzlich willkommen. Vielleicht ein klein bisschen überraschend hier auf diesem Kanal, dass Sie mich jetzt tatsächlich mal sehen. Sonst kennen Sie ja nur meine Stimme von den kleinen Informationshäppchen-Videos, die ich mit meinen drei Teams hier normalerweise einstelle. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht möchten Sie ja auch mal wissen, wer steht eigentlich hinter diesen kleinen Infohäppchen. schön, das bin ich. Heike Ballers, mein Name. Ich arbeite seit 1995 als freiberufliche Rechercheurin. In der ersten Zeit natürlich vor allem analog. Das heißt mit Zettelkasten, Katalog und vielen Fahrten in viele verschiedene Bibliotheken. Dann zunehmend digital. Und im Laufe der Zeit wuchs mir dann auch noch mein zweites Standbein zu. Seminare rund um Recherche. Also ich biete zweierlei an. Recherche Dienstleistung und Recherche Seminare. Recherche Dienstleistung. Was das heißt? Ich gehe hin und finde für Leute Informationen heraus, die keine Zeit haben, sich selbst auf die Suche zu machen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Häufig handelt es sich um Literaturrecherche, aber auch die ein oder andere Hintergrundrecherche ist dabei, ohne dass ich jetzt eine Detektivin wäre. Das andere Standbein, wie gesagt, Seminare, Fortbildungen, Schulungen oder mein 1 zu eins Recherchecoaching, also nur Sie und ich. Über Zoom beispielsweise. Ich biete diese Seminare großen Teils über Bildungsträger an. Das sind einerseits Hochschulen, Uni Köln zum Beispiel, aber auch Bildungsträger, die sich der Fortbildung von LehrerInnen verschrieben haben. Das ist mir sehr wichtig. Ich finde, dass Menschen, die Kinder und Jugendliche unterrichten, wissen sollten, wie Recherche geht, was sich alles dahinter verbirgt. Das gehört für mich zur Stärkung der Medienkompetenz. Und ich möchte gern, dass dieses Wissen in den Schulen weitergegeben wird. Okay, das war jetzt zum Was? Was mache ich? Was biete ich an? Nun, zum Warum. Wissen Sie was? Es macht Spaß. Es macht richtig, richtig, richtig Spaß. Auf allen drei Gebieten. Wenn ich für meine KundInnen etwas herausfinden soll kann ich mich richtig eingraben und richtig anfangen zu wühlen, bis ich die Informationen habe, die Sie brauchen. Das ist sehr befriedigend. Außerdem tue ich ein bisschen was für meine fundierte Halbbildung. Denn ich arbeite ja mit vielen verschiedenen Themen und muss mich da, damit ich vernünftig recherchieren kann, bis zu einem gewissen Grad auch einarbeiten. Dann ist es so, auf meinem Gebiet gibt es unglaublich viele und manchmal auch sehr, sehr schnelle Veränderungen. Suchmaschinen ändern ihre Optionen. Google hat vor ein paar Jahren das Trunkieren abgeschafft, also das Suchen mit dem Sternchen. Swisscaus hat in diesem Jahr, 2021, die semantische Wortwolke gestrichen. Manche Suchmaschinen sterben, die sind auf einmal nicht mehr da. Andere stellen sich komplett neu auf, weil sie von irgendjemandem übernommen wurden. Das sind jetzt nur die Suchmaschinen. Aber auch an anderen Stellen tut sich immer mal wieder was. Und es gibt immer mal wieder neue Tools, neue Suchorte oder ich entdecke Suchorte neu, die es schon länger gibt. Das ist mir dann immer ein bisschen peinlich, dass ich die noch nicht kannte, aber ich arbeite mich immer sehr gerne in solche neuen Sachen ein. Die Ergebnisse finden Sie dann hier auf dem YouTube-Kanal oder in meinem Blog. Und das Dritte, was richtig große Freude macht, das ist, wenn ich in Fortbildungen mitbekomme, dass jemand sein Suchinstrument, seine Lösung für sein Problem gefunden hat. Wenn Menschen aus den Schulungen gehen und wissen, wie sie jetzt vernünftig ihre Rechercheprobleme in den Griff bekommen. Das ist so, so toll. Es macht solch eine Freude. Jetzt wissen Sie ein bisschen was über die Frau hinter den kleinen Videos hier auf dem Kanal. Wenn Sie sich selber ein bisschen schlau machen wollen, können Sie sich hier umgucken bei diesen winzigen Informationshäppchen, die es hier gibt. Oder Sie können in meinem Blog schauen, auf meiner Website. Ich stelle die Adresse unten in die Show Shownotes. Oder Sie können mich einfach fragen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder meinen, dass ich Ihnen helfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis bald.